Schönen guten Abend. Immer noch hier aus dem Biercafé West. Es ist Es immer noch Sommer. Der Junet ist immer noch da. Ich habe noch immer noch dasselbe T-Shirt an. Und er hat noch immer noch dasselbe Cappy L.A. Okay, also fürs nächste Mal üben wir wieder halt. Das ist der Achim und der ist auch da. Und, äh ja, ich bin der ja. Junet. Ja, er ist der Junet, ich bin der Achim. Achim. Also, das üben wir noch. Da kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Also, ich habe den ich habe Hopf nochmals aufgegeben bei Junet. Aber wenn wir schon beim Thema sind, äh, genau. Hier frisch im kraftbiergarten haben wir drei Biere mitgebracht. Ein, zwei, drei. Wir haben uns eine, eine Reihenfolge ausgedacht, äh, wie wir es ja immer machen. Wir fangen halt ähm, hell an und beenden es dunkel und schwer vielleicht. Schauen wir mal. Und ähm, als erstes haben wir die Clucking Hen. Das ist ein Lagerbier. Und äh, von der von der Henne hatten wir schon ein paar Biere hier bei dir. Das ist eine neue Version. Das habe ich gemerkt. Was ist mal so neu? Also, was ist das für ein Bier? Äh, du hast es ja schließlich hier im Programm, oder? Ja. Also, die Christiana, die hat sich jetzt was Neues ausgedacht, ein Lager, was auch ideal ist bei dem Wetter. Äh, so ein bisschen Linien, so ein bisschen aromatisch. Also, ich würde sagen, ganz vorsichtig, ohne... Also, es ist eigentlich sehr... Sam also, Frauen lieben das. Also, du sagst, es ist ein Frauenbier. Das traue ich mich jetzt nicht zu bestätigen, aber so denke ich ja. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also ich meine halt, äh, Frauen haben halt gerade auch bei Bier oft einen sehr eigenen Geschmack. Ja. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wir sind ja jetzt hier auch nicht sexistisch. Nein, deshalb hatte ich Angst. Guck. Ja, aber man kann ja mal einfach sagen halt. Ja, gut, das ist dann schon sexistisch. Gut und gut, dass ich das nicht gesagt habe. <lacht> ja. Ich hab's nicht bestätigt, er hat mich gezwungen. Ah, ja. Egal, wir trinken was. Der hat halt, ähm, der ist auch verheiratet, da hat die Frau auch die Hosen an. Ja. Das Beste ist, ja, sie ist ja meine Chefin. Ja. Ich so. habe mir das anders gekauft. Ich sage ja immer keine Frauen, keine Probleme. <lacht> so, Diesmal habe ich glaube ich zu viel Schaum bei dir gemacht, aber... aber. Ist das perfekte Bier, wie du das immer machst? Jo, also die Glucksende Henne. Das ist ein Lagerbier. Trüb. Trüb und sehr goldig. Sehr goldig. Ein schöner Schaum. Also ist jetzt nichts, was Besonderes, was man erkennen kann. Mhm. Das eigentlich Sieht schön aus. Aber. Und riecht ein bisschen. Ich finde. Das ist vielleicht ein komisch, komisch zu sagen, ich finde es riecht ein bisschen wie ein Export. Weil ich heute schon mal einen Export hatte, fühlt das riecht ähnlich. Ein Export? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ist mir ein bisschen zu sauer. Sauer? Ist mir ein bisschen zu sauer. Also für den Export äh, fehlt mir die Süße. Es ist schon in die Richtung Export, aber. Also wenn, wenn du jetzt sauer sagst, dann denke ich halt, du redest mir das ein. Das ist halt immer so. Sagt einer was, dann denkst du, ja, könnte riechen. Riecht nach tote Ratte. Weißt du was? Ja, könnte riechen. Ja, ich probier mal. Probieren. Tote Ratte? <lacht> ich, war mal beim, ich war mal beim Weintesting und ähm, ich habe ja im Prinzip keine gute Nase. Und dann saßen <lacht> wir kann da. Ich mir aber nicht vorstellen. Dann saßen wir da und alle riechen da und ja, und, und ganz leicht im hinteren Drittel, da ist halt so ein bisschen halt, was weiß ich, was die da gerochen haben. habe ich dann Nase reingestellt. Bisschen tote Ratte, oder? Die waren auch relativ humorlos. <lacht> ich kann mir das wirklich und, und pass auf, wird noch besser. Das war mein erstes Wine Tasting. True Story. Und letztes? Ne, war nicht das letzte. Aber ich wusste halt auch gar nicht, was Sache ist. Also, wie gesagt, ich konnte nicht riechen, aber ich wusste ja auch nicht, dass du nur. Die schütten dir so ein Glas ein und dann trinkt ja jeder nur so ein Stückchen und der Rest wird weggeschüttet. Und ich habe mir die Gläser weggepfiffen. <lacht> und, und beim vierten Glas hat meine Freundin damals gesagt, Achim, siehst du ja die anderen, die trinken das nicht alle? Ich so, ich so, ja, aber wieso? Wo steckt denn der Sinn? Einen guten Wein wegkippen. Außerdem mit der, mit der muffigen Ratte, der, der schmeckt ja auch nicht. Also da, da war schon eine Stimmung in der Bude. Also <lacht> aber da zum gut, dass ich, Zumindest in den Laden habe ich kein Weintesting mehr gemacht. <lacht> ah, so kommen noch die Geschichten hier raus. Boah, ich schmeckt da schon Lilie. Ich finde das lecker. Ich finde das auch lecker. Lilie. Du schmeckst Lilie raus? Ja. Das, das sagst du doch, weil, weil du das gehört hast oder was draufsteht. Nein, es schmeckt schon fruchtig leicht, aber eher so blumig. Gut, also die Blume schmecke ich jetzt nicht raus, aber schmeckt sehr leicht. Fruchtig würde ich auch unterschreiben. Ich finde es schmeckt frischer und fruchtiger als es riecht. Ja. Aber Bombenbier Bom, für den Sommer. Also hier, 3,75. Ich bestätige 3,75. 3,75 auf Antippt. Das dürfte ich auch noch nicht gehabt haben, oder? Das ist, ist ja auch neu. No. Die Christiane war jetzt, bin da gespannt. Die war ja jetzt einen Monat in Japan. Mhm. Äh, ob sie jetzt ein neues Bier ausbringt, dadurch, ob sie neue Ideen bekommen hat. Lass mal checken. Ja, ist ja im Regelfall. Ähm, Chris, ja, gerade wenn er reist, halt oft neue Ideen halt ja. auch. Wenn er halt auch, sag ich mal, kreativ, also, ich mein bier brauen, wird neue Biere entdecken, ist ja was Kreatives und sich Inspiration holen. So, hat noch keiner meiner Freunde getrunken und äh, die Community hat es mit 342 bewertet. Wie ich finde, eindeutig zu schlecht. Ähm, gut, die Lilien stehen hier auch drin. Aber hier, das ist ein schöner Spruch unten, also es ist ja Werbespruch von denen selber. Leicht locker Lager. Leicht locker Lager. Leicht locker Lager. Ich meine, selten wurde ein Bier so gut beschrieben, wie ich finde. Also auf jeden Fall von mir solide 375. Das also trinke ich auch gerne jederzeit wieder hier. Aber die hat Karamellmalz hier drin. Eigentlich finde ich Karamellmalze. etwas dunkler, aber… Kann ich mal fotografieren? Ja. Für den check Danke dir. Generell die Flaschen sind natürlich auch top. Ne? Also mit der mit der mit mit den Hühnern Händen da drauf. Ähm, auch echt schönes Design. Gefällt mir halt auch gut. So, 375, Flasche im Biercafé West. Gecheckt. Mhm. So, also lecker. Ich glaube, auch weil ich ja weiß, was noch an Bieren kommt, zumindest das letzte. Würde ich jetzt schon sagen, dass das äh, wahrscheinlich mein Favorit ist. Obwohl Fair Enough, in der Mitte, weiß ich gar nicht, was mir da bevorsteht. Weißt du es? Ich weiß das nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich verkaufe das? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe es vergessen. So, Deshalb habe ich das auch. Während wir die Hände noch austrinken, können wir mal drüber, schon mal drüber reden. Das mittlere Bier ist ja von der Munich Brew Mafia. Da ist ja auch diverse Biere im Angebot. Oh, viel. Und da sind ein paar Biere echt mega. Also das, ähm, das Gelbe, das Zitrus. Äh, Zitru, äh, ja, Zit, Zitru, Zitrus. Zitro, Zitru, Bombenbier. Ähm, also, super Besuch. Ich meine, München, ne? was willst du mehr sagen? Stadt mit Herz, beste Fußballverein Deutschlands. Besser geht nicht. Die sind aber auch unter Aching, äh, die sind eher <lacht> links 1860 ähm, Fans. Deshalb hole ich die wieder auch. Deswegen, deswegen haben sie auch einen schwarz-gelben Deckel, ne? <lacht> genau. <lacht> ähm, weißt du eigentlich, dass du in einer unserer ersten Folgen haben wir auch schon mal über Fußball geredet und äh, da haben wir, glaube ich, schon festgestellt, dass du jetzt auch nicht so die Granate bist im Fußballwissen. Da hast du ja ähm, behauptet, hier, ja wir hätten den Hummels geholt und da habe ich dir noch gesagt, dass Opa Watzke ja, alles zurückholt. Muss musst ja nur anrufen und du, hier ja, der Hummels nimmt er wieder zurück hast du gesagt, nee, das wird nie passieren. Und ich habe dir gesagt, hundertprozentig. Und was ist passiert? Wir schwächen. Also, das ist normal. Also. also fehlen dir jetzt ein bisschen schon die Worte? Nein, no comments. Also, du, du, du kannst auch sagen, Achim, fußballerisch hast du schon die Weitsicht? Nein, das kann ich nicht sagen. Also, wir haben echte Liebe. Wir lieben uns. Wir und das zeigt eindeutig, dass die echte Liebe nur in Dortmund ist und nicht in Bayern. Und äh, wenn das so wäre, wäre Hummels auf jeden Fall da geblieben. Das ist das zweite Mal, dass ihr Hummels wieder äh, abgeben müsst. In der Jugend habt ihr es abgegeben und dann jetzt wieder? Ihr jetzt habt keine müssen, richtige Müssen ist, glaube ich, der falsche Begriff. Ach. Ich verstehe nicht. So, das war jetzt wir schon mal gut in Stimmung. Ähm, so, auf jeden Fall Bombenbier. Ich gebe dir mal wieder ein frisches Glas. Haben wir, haben wir eine Note gegeben? 3,75. Ich, ich habe 3,75 und hast du gesagt, machst du auch. Bestätigt, genau, danke. genau. Und frische Gläser, Profis, immer frisches Glas am Start. Jetzt nehmen wir die 860er. Mit dem schwarz-gelben Deckel. Genau. Zeig mal den Deckel. Er hat wirklich auch tätowieren lassen, dieses Logo. Ja. Also, der Baumeister hat es tätowieren lassen. Es ist eigentlich auch ein Reisewert mal. Wir wollten eh nach Franken und nach München. Können wir auch, ja, ist ja nicht wahr. Ja. du, Jonathan, wir reden immer viel, was wir wollen, wir müssen es mal machen. Wir müssen es mal machen. Hashtag machen. Machen. Hashtag machen. Achim. So. Hier haben wir das Harakiri. Nach ihm, wohl kannst du so gut Bier dazu füllen. Du, jahrelange Übung. So. so. Übrigens, wie ich finde, auch generell auch sehr schöne Flaschen, sehr schönes Design. Und das Harakiri ist ein Sorachi Ace Season. Ich jetzt glaube, ist das ist ein Export. Also jetzt, jetzt kommt man erstmal mein, mein Halbwissen. Sorachi ist eine Hopfenart. Ich würde sagen, Export. Das riecht sehr süß. Weil ich war mal in New York, in der Brooklyn Brewery und da haben die ein Sor äh, Sorachi-Bier auch gehabt. Ähm so, während ich noch staune, weil ich hier jetzt gar keine Ahnung habe, was ich hier habe. Es ist ein obergieriges Vollbier, laut Etikett. Okay, dann Export kann das ja dann nicht sein. Ist ja nicht, Export ist ja auch nicht obergierig, oder? Genau, hier Hopfen, Soraci. super Halbwissen. Soraci gab es bei Brooklyn Brewery, da ist der Braumeister nämlich immer, der ist auf den Fass gestiegen und hat immer was von Soraci erzählt. Und ich und, und ein Freund von mir, wir waren Hacken stramm, weil wir Freibier hatten, also wir konnten die Bar durchtrinken und wir haben immer Versace verstanden. Versace, <lacht> Versace. Und wir was, was Versace-Bier. Versace -Bier. Dann, dann, Versace dann sind wir echt zur Theke. Ja. und äh, haben gesagt, eh, we will take Versace-Bier? Mhm. ja haben auch gedacht, halt Jungs hier, habt ihr irgendwas? Die sind eh nicht, die Und dann habe ich am nächsten Tag, als ich dann nüchtern war, das also war ein schöner Abend, also wie gesagt, die haben uns halt, das äh, eine kleine Anekdote, ähm, die hatten halt eben diese, mit dem Braumeister die Biervorstellung okay. und ähm, wir wollten da rein, wir haben uns durch Zufall gesehen, wir sind, waren an der Brewery und die haben uns die haben gesagt, seid ihr auf der Liste? Und wir natürlich, ehrlich wie wir sind, nee sind wir halt nicht, Könnt, kommt da nie rein. Dann standen wir an der Seite, der Kollege hat noch einer geraucht. Dann geht neben uns äh, die, die, äh, so eine Notausgangstür auf und einer ja. kommt rauf zum Rauchen. Und ähm, ähm, wir haben uns unterhalten und irgendwann sagt er zu uns: Seid ihr Deutsche? Weil wir uns ja Deutsche unterhalten haben. Und wir so: Ja, ja klar. Ja, super, schön hier. Äh, er, ist, äh, er ist der Marketingtyp von, von der Brooklyn Brewery. Und ähm, ja, da erzählt und irgendwie auch deutsche Wurzeln oder irgendwas. Äh, wollt ihr nicht mit rein? Seid ihr hier auch? Und wir so: Nee, wir sind nicht auf der Liste. Ach, ihr kommt mit rein. Und dann dachte ich, ähm, es passiert öfters mal so, der hat sich einfach gefreut, weil wir Deutsche sind, wir gehen mit rein und dann labert der uns den ganzen Abend zu. Wo ich sage, ist ein Deal, wir kriegen Bier, er labert, hat Freude, Spaß, wir haben Spaß. Kaum sind wir drin, dreht er sich um sagt zu uns, so Jungs, da ist das Buffet, alles frei, da ist die Bar, alles frei, habt Spaß und ist weggegangen. Und ich meine, wir haben halt Spaß gehabt, Freibier, ähm, Abend, wir waren gut drauf, haben echt Gas gegeben und wie gesagt, dann kam der, der, der, der, der nicht, der wird der Braumeister und hat so Rachi. Ich weiß es noch wie gestern halt. Wir haben uns bei immer Versace. Und wie am nächsten Tag halt schlau gegoogelt. Ähm, ja, Sorachi. Deswegen kannte ich den Hopfen okay. nur aus der Geschichte. Sonst hätte ich ihn auch nicht gekannt. Ich meine, dafür Aber habe wir auch schöne gehen. Geschichten erlebt muss man sagen. Und äh, cool. Ja. Also mit Achim erlebt man wirklich schöne Geschichten. Du, wir, wir, haben auch, wir haben ja auch schon als eine oder andere gelebt, was äh, nicht gelebt, erlebt, äh, was jetzt auch nichts für das Video ist, aber wir haben bestimmt auch ein paar gute Geschichten äh, auch auf einer Bierreise erleben, die wir auch noch mal hier zum Besten geben können. So, aber nichtsdestotrotz, Ober, ich hab du obergieriges äh, Vollbier. Der, der Schaum ist ja mittlerweile schon, nachdem ich hier gelabert habe, ein bisschen weggegangen. Aber ansonsten trüb, goldig-trüb. Ja, leicht fruchtig. Uh. Aber es riecht typisch obergierig. Ich hätte, ich hätte gesagt, Export gesagt. Ich aber hätte gesagt, es riecht bananisch. Ich hätte jetzt schon Schiss, dass es in Richtung Weizen geht. <lacht> das ist Spaß, ne? <lacht> oh. Ich probiere das und dann bestätige ich Ihnen das. Achim liebt Weizenbiere. Und er ist München-Fan. Ja, so. Also im Endeffekt, ich, ich mag keine Weizenbiere. Weißbiere, das ist ja hier dann hoffentlich im Kanal auch bekannt. Aber ist doch ein Widerspruch. Ja, eigentlich. Und Junette erzählt den Mist halt auch mal beim Biertasting und die Hälfte der Leute raffen nicht, dass es ein Gag ist. <lacht> und, und da hat er Spaß. Ich meine, du bist auch einfach zu erheitern, ne? Boah, das, das schmeckt ja auch wie ein Weißbier, finde ich. Runter! Also hättest du mir einfach hingestellt, hätte gesagt, das ist ein Weißbier. Ja, so semi. Warum stellst du mir sowas hin? Eigentlich habe ich es vermieden, dass du es bekommst. Ich wollte mir mal gucken, aber ich, das war jetzt nicht absichtlich. Nein, das glaube ich dir schon halt. Aber findest du nicht auch, dass es wie ein Weißbier schmeckt in der Richtung? Ich finde es gut. Ja, weil du es auch magst, Weißbier. Aber findest du, wenn es schmeckt so? Ja, also, ja, ja, doch. Weißbier, also in Richtung belgisches Bier. Die sind ja sehr hefelastig. Nee, das ja. ist interessant das ist ja, ein belgisches Witbier mag ich. Was ja halt übersetzt für viele halt Weißbier heißt, aber eigentlich jetzt nicht um Aber wie Erste kann Zeit das denn ist? sein? Du magst Produkte nicht aus Bayern, aber bist Bayern-Fan. Und dann magst du Belgisches das mir. Widerspruch. Das sind keine Widersprüche? Du, du, du kannst doch nicht einfach nur irgendwas mögen wegen irgendwas? Das ist, doch, das ist doch absurd. Man muss doch was mögen, weil man es mag, weil man eine Leidenschaft hat, eine Liebe. Welche Liebe? Du bist in Dortmund! Ich würde es verstehen, wenn du in Bayern irgendwie mal jeden Tag nach Bayern fahren würdest, aber ich verstehe Wenn du in Bayern jeden Tag mal nach Bayern fahren würdest. Das sind Sätze, auch, die, die man auch erst nach Papieren sagt. Genau, das stimmt. So, Also im Endeffekt, sagen wir mal fair, ich gebe dem eine zweieinhalb. Also ich würde es jetzt nicht wegkippen, also dafür kann man es echt noch trinken, aber ich würde sagen, komm, jetzt bring mir danach nochmal was anderes. Oh, zweieinhalb ist schon sehr mal. Also, ich mag Weizenbiere. Und die mag die Brauerei wohl. Aber ja. der Punkt ist, nur weil ich die Brauerei mag, kann ich ja einem Bier, was, ich, was mir nicht gefällt, jetzt nicht eine Top-Bewertung geben. Also, ich habe vermieden, dass das halt. Äh, okay, muss ich aussuchen. Ich habe es wirklich vermieden, dass das halt Achim nicht gefällt. Aber irgendwie der Zufall trifft. Ich habe es auch schon mal getrunken. Ja? Haben wir jetzt zusammen getrunken? Oder hier? Werde ich ja gleich sehen. Aber ich würde jetzt 2,5 geben. Ich habe dem eine 3 letztes Mal gegeben. Und ich habe es hier getrunken, auch aus der Flasche. Du, ich habe es hier getrunken, ich habe es mitgenommen. Ich habe es eingeschickt an der Möllerbrücke. Das ist halt hier vom Biercafé aus ein Stück hoch. Ähm, was weiß ich, wie, wie sind ja Ja, 2 Meter? Ja, wo die ganzen Jugendlichen stehen. und so ziehen, Genau, wo ja. gemöllert wird halt. Und dann war ich wahrscheinlich abends hier und habe gesagt, komm, ich, ich nehme noch eins mit auf die Hand. Habe dann äh, auch eine Runde gemöllert und habe es da getrunken. Und habe eine 3 gegeben. Also jetzt stuf ich es runter. Also. Am 30. Juli übrigens. Also gar nicht so lange her. Was würdest du denn geben? Also, es ist jetzt nicht ein Bier, wo ich sage, wow, ich muss auch noch einen zweiten Bier davon trinken, aber. 3,5. Ja, Dann findest du aber schon, schon gut. weil also würde ich sagen, ich meine, der hat ja seine eigene Skala. Ja, also 2,5 kann ich mir nicht vorstellen. Also, es, also es schmeckt mir halt nicht. Ich finde es nicht, nicht grottig, also nicht zum Wegkippen, aber es schmeckt mir nicht. So, also ich habe es jetzt auch auf zwei, fünf runtergestuft. Das ist echt nicht meins. So, oh, ne, Vieh war außen dran. Wie? <lacht> die ihm aus. Das ist ein Vieh? Boah. Also ich würde das wegkippen, ne? Aber das, ich habe ja gerade gesagt, ich gibt es nicht. <lacht> Wir haben es nur einmal weggekippt und was war das für ein Bier? Das war ein Kirschspiel. Ich dachte, der Erdbeer war Kirsch. Ein Kirschbier, Aber egal. Und ich meine, da gibt es auch leckere, ne? Ja, ja aber genau. Aber das war... Ich meine, das hat ja wie Kirschstaff Also Achim und ich kippen keine Biere weg. Das ist das erste Mal, wo wir beide gesagt haben, wir kippen das Bier weg. Nein, Achim, wir trinken das nicht. Voll, fair, fair enough. Wir haben ja Tricks, ne? Ja. Also manchmal kippen wir, kippt ja auch der eine dem anderen das Bier in sein Glas. <lacht> ja. Was ja indirekt halt für sich selber wegkippen ist, aber es wird halt weiter Ja. <lacht> aber das Bier haben wir wirklich weggeschüttet. Oh. So, die Munich Blue Mafia. Also, was hast du? Die Hände hast du auch 375, 35 gegeben. Mhm. Also ist die Hände eigentlich immer noch der der Spitzenreiter zurzeit. Ja. So, neues Glas? Neues Glas, neues Glück. Neues Glas, neues Glück. Also, Möchtest du mal offen. Ich mach auf. Wir haben hier aus Franken. Äh, die Brauereien hatten wir schon mal bei uns. Wir hatten die, damals das Hochzeitsbier von denen. Genau. Aus Miltenberg. Die Faustbrauerei. Die Faustbrauerei. Wird auch von, ist auch Familien geführt. Äh, und nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und deine Frau kommt ja aus Franken? Auf jeden Fall. Äh, da sind ja auch die Beziehungen. Genau, und die deswegen Franken hast du ja auch viele fränkische Biere. Viele fränkische Biere und keine Münchner Biere. Also ein. Jetzt mach doch mal auf. Ja, Vintage Strong Bier. So, du machst auf, ich würde ein. Bockbiere sind also ganz besondere Biere. Es sind halt Jahrgangsbock. Ich finde, umso älter die werden, umso besser werden die. So wie Achim. Umso älter er wird, umso besser wird er. Das stimmt leider. <lacht> er hat schon einen Bart. Das ist bei dir aber ähnlich. <lacht> Auch wenn du keinen Bart hast. <lacht> ja. ja. So, das ist der Jahrgangsbock von Faust. Ich finde übrigens. Generell auch sehr schönes Design mit dem Logo, auch damals beim Hochzeitsbier hat mir gut gefallen. Ja. Ist also so ein bisschen so gefühlt ein Tick Heavy Metal, ähm, Heavy Metal Oldschool Logo. Ähm, fände ich aber eigentlich ganz schön, ist auf jeden Fall nicht so der Standard, ähm, Standard Bier-Logo Zeugs. Ist auch nicht typisch für, für Franken eigentlich. Die sind ja eigentlich eher so konservativ ja aber die sind wirklich ganz anders. Und auch, man merkt das ja lange Haltbarkeit bis 2024 das liegt ja an den Alkoholgehalt 7,5. Ach, mhm. müssen wir laufen oder lassen? Wir uns abholen. Schauen wir mal. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr rot, rot-trüb, rot heller als richtig geschäumt hat auch nicht. Also, selbst wenn es jetzt im Moment stand, halt Boah, ich, ich meine, so, das schon von hier aus so viel Schaum hatten wir dann nicht. Bock Riecht komisch finde ich. Oh, ich bin verrückt nach Bockbier. Ja, aber das riecht komisch, oder? Nein, es riecht nicht komisch. Es riecht schon Ä so sehr, äh sehr sehr sehr typisch nach Bock. Ich weiß, also ich hätte gesagt, befreien. riecht nach irgendeiner Frucht sogar. Schokoladig. Nein. Doch. Es riecht frischige Schokolade. Echt null. Bist du erkältet? Nee. Nein. Ich kann es halt nicht einordnen. Ich finde es richtig komisch, riecht fruchtig, riecht ein bisschen wie Medizin. Hm, ja, Bockbier ist, es liegt ja vielleicht an dem Alkoholgehalt, dass es ein bisschen wie Medizin riecht. Okay, ich würde sagen, wir probieren. Viel mehr darüber reden kann ich jetzt auch nicht. Jo. Prost. Boah, das ist typisch Bockbier. Ah, das ist nicht eins, Sehr malzig. Ich finde es halt sehr... Also, Malzig ja, aber, aber so wässrig malzig, würde ich sagen. Nein. Ich bin da jetzt schon, glaube ich, sehr kritisch bei, hallo. Oh, das ist auch nicht meins. Trinkst du sonst kein Bockbier eigentlich? Nee, eigentlich auch nicht. Aber das ist typisch, fränkische Biere, Bockbier. Oh, nee. Der riecht aber typisch schokoladig. Ich rieche auch keine Schokolade raus. Ich finde, das schmeckt auch echt also wie malzig, wie als ob du ein mal, sehr malziges Bier hast ja. und Wasser reingekippt hast. Also ich finde es sehr wässrig vom Geschmack her. Also ich, ich meine, es halt echt nicht böse. Also ich finde echt, es schmeckt wässrig. Ich meine, vielleicht ist das bei Bockbieren auch so, weil es halt auch nicht mein Bierstil ist. Also ich bin verrückt nach Bockbier. Bock Bockbier ist einfach... Also mir macht das keinen Bock. <lacht> ich meine, das lag jetzt auf der Hand. Also umso stark, stärker der Bock ist, umso interessanter finde äh, ich es. Und ich würde sagen, das ist einer der Bockbeere, die ich gut finde. Man merkt auch hier, dass da eine lange Tradition drin ist. Und äh, Erfahrung. Eigentlich hätte ich davon jetzt mehrere gekauft und dann jedes Jahr... Sämthein, ich meine, das finde ich vom Gedanken total schön, also im ich mein, ja. Endeffekt einfach mehrere kaufen, die zurücklegen, weil sie halt besser werden. Äh, ist halt nicht mein Bier. Also, wie gesagt, bin ich raus. Was gibst du? Also, ich muss jetzt unter 2,5 geben. Wenn ich dem 1,25 gegeben habe, also, da kannst du von mir weiter trinken. Ich will, ich will, ich, ich, ja, habe ich mir schon bei, bei gedacht, dann kannst du aber echt weiter trinken. Das ist, es ist halt oh. einfach nicht meins. Ach, ihm trägt nicht nur Weizen, nicht gerne, sondern auch Bock. Wenn er keinen Bock hat, habe ich Bock. So, also ich gebe ne eine 2. 2 ist eigentlich schon okay halt für mich. Das ganze wird darüber diskutieren, dass man es nicht bewerten sollte, aber hey, das ist meine Bewertungsskala und ich möchte meine Liste haben. 4,2 bei mir. Das ist ein oh. sehr guter Bock. Jahrgang 2017 raus. Ich war, jetzt schon, ich war jetzt schon so durcheinander, jetzt wollte ich, vier, ich wollte 4.2 geben, <lacht> was, was, was schon mal gar nicht geht. Ähm, ähm, so jetzt kommt Gewinne 2. Also die, die haben mir geschrieben Vintage Strong Beer. Das heißt, also für mich würde es heißen, Vintage Strong Beer heißt es ja, da steht Tradition vintage mit. heißt halt, das ist, das ist eine olle ist Kamelle. Das. Ja, Olle Kamelle nicht historisch. Das ist eine Olle Kamelle, deswegen schmeckt es auch so wässrig. Ja. Also ich glaube halt, ich glaube, da kriege ich einen aufs Maul, wenn ich in die Brauerei komme. <lacht> hast du ja schon mal einmal. <lacht> ja, stimmt ja. nicht halt. Ja, einmal hast du Ärger bekommen. Warum hast du denn. Du meintest jetzt anders? Äh, ja. Vom Bräugier? Ja. ja, komm, der hat eine Meinung gehabt, die haben eine andere Meinung gehabt. Und hey, verändert voll, die letzten Bräugier-Biere. Da waren zwei Bombenbiere, wo ich ihm echt eine gute Bewertung gegeben habe, aber nicht, weil, weil er mit mir einmal doof gekommen ist, sondern weil es halt Bombenbiere waren. Ja. Also die müssen wir auch noch mal in eine Folge mit reinnehmen. Also Da kann ich, da kannst du mal das Gegenteil davon hören, von wenn ich mal halt muffig bin bei so einem Bier. Obwohl du bei den Elektroweizen sehr gut hast. Das Elektroweizen war halt für den Weizen auch echt gut. Das hätte ich bei dir nicht erwartet, weil ich ja mich auf das Bier gefreut habe. Ja, aber der Punkt ist halt, man darf ja auch nicht dogmatisch etwas verteufeln. Mhm. So, man okay. muss dem ja eine Chance geben. Ja. Und wenn, wenn was auch anders interpretiert wird oder was reinkommt, dann, dann ist das doch auch mal, ähm, dann ist das auch okay. Und, und das kannst du ja nur erfahren, wenn du nicht einfach konsequent sagst Nein. Und das ist das Schöne ja auch beim, beim Tasting generell. Ähm, ich mache jetzt auch mittlerweile total gern und oft auch Gin-Tastings mit. Cool. Ja, und. Wie viel kannst du davon auf einmal trinken? Auch bei so einem Gin Tasting am Abend hast du halt sechs Stück pur. Und dann ist aber auch schon hier äh, die Lampe an. Ne? Ich hatte letzten, äh, wie viel war das? Acht oder zehn. Demindest habe ich auch ja Gin Tasting hier. Da bin ich aber auch echt nur Konsument halt. Da kann ich auch nicht viel zu sagen. Das ist ja auch hat ja auch wieder sehr viel mit auch Geschmack und Geruch zu tun. Das ist schon echt, äh, finde ich, schwer. Was denkst du überhaupt, über Gin? Ist das denn eine Modeerscheinung, oder wird das denn... Ich meine, wenn es eine Modeerscheinung war, dann haben wir aber die große Mode auch schon hinter uns. Okay. Also, ich, ja, also ich meine, das war ja vor, vor sag ich mal, gefühlt fünf, sechs Jahren ein viel größeres Thema sogar, als es jetzt ist. Und jetzt ist es ja immer noch relativ groß. Und ich glaube halt einfach, das ist eine entsprechende Szene, die sich gebildet hat. Das hat vielleicht auch mit Altersklassen zu tun, mhm. die sich gerade dafür interessieren. Wo halt Du hast aber genauso eine große Whisky-Szene, das kriegst du aber oft nicht mit, weil das oft halt auch ältere Leute sind, weil es eine andere Altersklasse ist. Okay. So, ich meine du hast ja noch du kannst dir noch gönnen für dich ist das eindeutig der favorit das war dann für uns beide das schlechteste und für mich war die gute henne das beste Bier am, am heutigen tag in der heutigen folge also bei mir wäre es dann so ja gut und bei mir wäre es dann halt auch so irgendwann schaffen wir das achim eigentlich. Da ich die Bockbier. interessant findet. Genau, das schaffen wir, wenn du auch ein schönes leckeres Rauchbier dir gönnst und dann hinterher noch eine große hinterher kippst. Ne? So sind die Geschmäcker halt unterschiedlich, <lacht> aber ich meine, so haben wir ja auch Spaß und auch immer wieder was Neues bei uns. <lacht> ja. Also haben wir haben ja Elektrowalzen, vielleicht haben wir auch mal so eine Elektrogose für dich. Hier, hast du die überhaupt getrunken bei Bräugier, die Gose? Die ist nicht schlecht. Hast du getrunken? Habe ich getrunken. Genau, Breugier hat nämlich jetzt eine Gose, eine oh. Gose ist halt ein Sauerbier, jenseits vom was ich halt und mag. Gose, genau. nennt sich das? Ja, und, und das ist der ja Name Programm, die ist nämlich Null Sauer, also min, sowas von minimal, wo ich dann sage, das ist ja keine Gose eigentlich, come on, ist es aber halt natürlich und ähm, finde ich eine total, also wenn dann auch jemand sagt, okay, trink doch mal eine Gose, mhm. also das als halt Einsteiger Gose ist halt Bombe, weil es halt Null Sauer ist, du hast vielleicht eine, vielleicht eine leichte Säurness und da kann man sich dann mal wieder hocharbeiten, mhm. also Bombenteil. Und wie gesagt, fandst du jetzt auch nicht so schlecht? Nein. Hieße. Also, und Sauerbier trinkst du sonst auch nicht? Nein, Sauerbier? Nein, auf keinen Fall. Aber das ist wirklich erfrischend. Gut, dann würde ich sagen, du dir noch in Ruhe deinen Vintage-Bock. Vintage. Ich äh, bin hier Sch fertig und würde sagen, ich gehe ins, ich gehe gleich hier rein und gönne mir nochmal äh, was Solides. Ein schönes Pilzkin oder so, weil auch sowas geht immer. Viel Pilz. Fiegepilz, wenn er wenn er Junette hier unbedingt möchte. Slow ist, oh ist auch ein gutes Pilz, also kein Thema. Alles klar, dann. Bis demnächst. Ich sag mal, Prost, ohne dass ich prosten kann. Euer Achim und Junette. Ui. Jetzt habe ich hingeschafft. Abspann ab ne? Okay, ciao. <lacht> ciao, schönen Abend noch. Alles Gute.